Herzlich willkommen zur schlagzeilen -Revue. und diesmal das erste Mal auch Hallo, liebe Okto-Zuschauer! Was ist Okto? Okto ist der Wiener Community-Sender und auf dem wird unsere Sendung nun auch jeden Montag um 20 Uhr zu sehen sein. Da sind wir schon stolz drauf. Sehr sogar. Also, los geht's! Martin, was war los, schwarz-blaue Woche? Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, der Dörmnitz, der ehemalige Grüne, der jetzt bei der ÖVP vom Kurz äh, im, äh, im Parlament ist, der ist aus dem ÖVP-Club rausgehaut worden, wegen Sexismus, den er verbreitet auf Twitter. Die, die Kniemeuerung, oder? Ja, ganz genau. Also Sexismus in der ÖVP, das geht nicht. Und was geht zum Beispiel bei der ÖVP? Ja. Rassismus, wenn du zum Beispiel Koalitionspartner bist. Yeah. Und es gibt sonst nur irgendwelche erfreulichen Nachrichten. Der Vizekanzler und der Justizminister sind Zellengenossen. Jetzt schon? Nein, das mal nur für ein Foto. Ach so, ist das so wie beim Grasser? Nein, das ist der Strasser. Der Grasser ist noch nicht verurteilt, aber beim Strasser kennt man nachfragen, wie es war. Martin, was hat der Trump die Wochen verbrochen? Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Womit? Ach, tschüss. Okay. bin ein bisschen euphorisch gerade. Warum? Ein Trump wird jetzt wirklich <lacht> Feuer unter dem Arsch gemacht. Aha. Sagt aber Bob Woodward was. Natürlich, Walter geht. Ein Top-Journalist. Einer der zwei Typen, die ihn Nixon zu fall gebracht haben, mhm. und der hat jetzt gemeint, ich schreibe wieder ein Buch, mhm. bringt zufälligerweise am 11. September raus. Ah ja. Zufall. Und in dem Buch schreibt er über Trump und was im Weißen Haus der so abgibt Und äh, wie wenig die Leute auf dem Trump eigentlich mm. horchen im Weißen Haus. Mm -hmm. Und es ist kein Schinsbild. Aber er ist ja nicht der Einzige, der das schreibt? Na, Es gibt nämlich jetzt, genau, in der New York, in der New York Times mm -hmm. gibt es jetzt einen Artikel, mm -hmm. einen Kommentar einer anonymen Quelle aus dem Weißen Haus, mm -hmm. der ungefähr genau dasselbe sagt. Mm -hmm. So auf die Art, wir schauen, dass er die Sachen, die er so plant, die schmeißen einfach weg und dass er da ja nichts Platz macht. Mhm. Und ich bin gespannt, wie er das machen wird mit seinem Fake News Verteidigung, mhm. wann er gegen Woodwort geht. Der beruhigendste Satz war ja für mich, immer wenn der Donald Trump im Oval Office ist, schauen wir, dass ein Erwachsener dabei ist. Warum lesen wir die heute? Damit man was lernen. Genau. Und was hat gelernt die Wochen? Die Wochen habe ich gelernt, dass ich mich aufs Alltag freien kann. Wieso? In Amsterdam, <lacht> ich glaube gar nicht, dass ich es sage. In Amsterdam gibt es Leute, alte Menschen, die ein Rollatorrennen machen. Mhm. Das ist ja cool. So geil wirklich auf der Rennbahn mhm. im strömenden Regen, aber die scheißen sich nichts. Die rennen um die Welt. Und ich finde ist so geil, weil ich wachse gerade mit Fast in the Furious mhm. auf, und dem ganzen Motorsport und rein, und oh, mhm. competition, speed war war I mhm. Und die sind nicht so aufgewachsen. Und trotzdem, krachen die im Alter noch gescheit rein, und da freue ich mich an, was wir so machen werden, wenn wir mal so 70 plus sind. Cool. Ist doch schön, oder? Super. Und was hast du gelernt, die Woche Ich glaube nicht, jede Nachricht in der Heute hat alle Aspekte berücksichtigt. Wow, das war jetzt eine sehr Politiker-like-Aussage. <lacht> okay. Was genau meinst du damit? Jeder vierte Schüler redet daheim nicht deutsch. Okay, und was passt da da noch dran? Ich glaube, sie haben nicht alles berücksichtigt. In Vorarlberg ist es doch jeder. An dieser Stelle grüßen wir alle Vorarlberger Zuschauer aufs Herzlichste. Wir haben euch lieb. Und Untertitel, <lacht> Damit uns jeder versteht. Kindlich. Ja, ähm, damit sind wir am Ende der Sendung. Vielen Dank an die opto zuschauer fürs Zuschauen. Wir, wir verabschieden uns an der Stelle von Ihnen, so wie es die Großen im Fernsehen immer machen. Hm. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Danke fürs Reinschauen. Und die Zuschauer, die coolen Kids, die uns da im Internet zuschauen, gell? Genau. Euch wünschen wir eine schöne Woche. Man sieht sich dann wieder. Dein Line. Kommentare, Likes, teilen, bitte, danke. Ja, man muss sich immer erinnern. Ja, ich bin halt schon alt. <lacht> Alles klar, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao. Ciao.